Hey Leute, willkommen zu Let's Play Hearthstone bei Mafla Gaming. In dieser Folge werden wir schauen, ob ich diese Windstreak weiter ausbauen kann oder verlieren werde. Jetzt wo ich auf 15 Elo spiele. Da wird's ja alles etwas schwerer. Langsam. Okay. und wir den mal weg. Oh, perfekt. das ist noch eine Zweier Karte? ziehen und wir sind gut. Ach, das ist auch okay. Direkt mal einen aggressiven Start. Oh, oh, oh. Der will, oh, der will. Aber nicht mit uns, da stehen wir gar nicht drauf. Tut mir leid. Das spielt also auf Secrets. Das ist, das heißt, ich muss sie schnell wegbekommen. Ab 6 Dings kann er nämlich dann eine sehr starke Karte spielen, die alle seine Geheimnisse aufs Feld holt. Oh, ich hasse diese Karte. Hm, ich glaube aufs Face. Wir den ja so schnell wie möglich Daumen bekommen. <kling> da hat auch schon den ersten secret gespielt da hätte er aber mal einen mit seinen Waffentüten töten sollen das wäre etwas schlauer naja soll er würde machen was er will oh was passiert ja, okay es geht ja noch in der katze sowieso dass der ausgetauscht wird gegen was auch immer beschwört. oh jetzt yes. Jetzt will ich aber auch ordentlich eine Kombi raushauen. Und ich bekomme so einen Scheiß 1-1. <lacht> wow. Ja, das ist etwas scheiße gelaufen. Ach, das war dumm. Das war sehr dumm. Das war sehr dumm, die jetzt zu benutzen. Ja, genau deswegen. Oh Scheiße hat auch etwas Angst, dass ich ein links äh, habe. Oh what? Der wäre. Oh mein Gott. Und ich greife damit zuerst an. Schade. Schade, schade. hätte nicht zuerst mit seinen starken angreifen können. Oh, und jetzt. Ich bin mir sicher, dass er in der nächsten Runde diese Karte, die alle seinen Secrets rausholt, spielt. <lacht> die Runde haben wir eh schon so gut wie verloren, ich meine... Was können wir machen? Wir können so machen... Wir können so machen... Einfach hoffen, dass wir noch überleben und was Gutes sehen. Oh, die Sch mmh. Eine Freezing Trap wäre nicht schlecht. Aber es wird eh wieder mit diesen 1-1 äh, ausbeten. Okay. Jetzt haben wir verloren. <lacht> ja, ich würde mal sagen, rest in peace, killstreak, Winstreak. Äh, win streak. aber das stoppt uns nicht. Wir spielen natürlich gleich noch eine Runde. Wie ein Freund von mir schon sagte, ab 15 er wird es schwieriger, mit diesem Deck weiterzukommen. Rexa versus Anduin. Okay, gegen ein Friest. Machen wir mal die beiden weg. Hm, das hat sich nicht gelohnt. Voll ein wenig. Aber so richtig auch wieder nicht. Hm, okay. Abzug 3 können wir also auch nicht spielen. Wow, oh, der Timing. Mal sehen, was der so spielt. Oh, hm, da hat sich schon Karten. Oh mein Gott. Das kann übel enden. den Dank. Gerne. Das hat er wohl vor. Ach, gerne, auch nicht schlecht. Also sowas nehme ich immer gerne mit. Oh, die Karte will aber nicht mehr sehen. Ach, okay. Aber ich möchte meinen Tarn nicht verlieren. Tut mir leid. So, das sehe ich jetzt gar nicht ein, dass er mich in meinen Tarn wegnehmen will. Das wäre asozial. Oh, nö, ich hasse es, wenn er das macht. Och, und natürlich noch mehr von meinen Karten. Das steht wohl auf meinen Karten. Ja, kommt noch nicht alles klar. Noch sieht es relativ gut für mich aus. Jetzt kommt die Holy Nova. Oh, noch sterben oder so, okay Egal Das stört mich auch noch nicht Es bringt nämlich nicht mehr seine Holy Nova was ohne einen, ohne einen, ähm, Silence Oh lol süß Ach, da will er meinen Falle wegbeten? Ich stehe. Stauerwicher. <lacht> Ach oder so. Mal sehen konnte was stark ist. Hm. Okay. Ach, egal. Erwartet ja sicherlich nicht, dass ich noch drei Damage auf der Hand habe. Oh. Das heißt, er bekommt jetzt die drei Damage ab. Hm. wenn ich den Enraged hat der 5 Attacke das mach ich so Und ich würde mal sagen das habe ich gut ausgespielt jetzt kommt die Nova. Oh doch nicht. Hm. <lacht> Was ein Wichser. Ach, jetzt hat er seinen scheiß Dings wieder voll. Ist doch richtig gut gespielt. Oh nein, oh nein, nicht im Ernst. Nicht dein Ernst. Was kann der? Lol, okay. Das also auch für meine, lol. Das wusste ich gar nicht. Oh, nö. Lol. Lol. Oh, schade. Ich hätte stark gerne ins Face bekommen. Jetzt wird's kritisch. Ich glaube die Runde überlebe ich noch. Außer wenn er... Äh Ach nein, er spielt bestimmt sein Dings und dann macht er mich mit seinen Dings fertig. Hip. Ja, da haben wir heute wohl voll Small bekommen in dieser Folge. Direkt wieder runter auf 16. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr dürft gerne das Video liken, wenn es euch gefallen hat, obwohl ich verloren habe. Wer weiß, vielleicht habt ihr Spaß dran, mich verlieren zu sehen. Über ein Abo würde ich mich freuen, ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.